Hallo, ich bin Ferdinand Dürr von Adopt a Revolution. Hallo, ich bin Arwa Azouz von der Campaign Syria Not Safe. Als vor zehn Jahren in Syrien Zehntausende friedlich gegen die Assad-Diktatur demonstrierten, wollten wir dem Aufstand zum Durchbruch verhelfen. Bis heute stärken wir die aktive syrische Zivilgesellschaft für Freiheit und Gerechtigkeit, wo immer wir können. Aber auch hierzulande sind wir aktiv. Wegen Ersatzkrieg. Leben 800.000 Surerinnen und Syrerinnen in Deutschland, fast ein Prozent der Bevölkerung. Wir können nicht zurück, solange das Assad-Regime an der Macht ist. Deshalb bringen wir uns hier politisch ein, zum Beispiel mit der Kampagne Syrian Nazif. Gegen die Aufhebung des Abschiebestopps im vergangenen Dezember haben wir lautstark demonstriert. Und ihr? Habt damals Sachsens Innenminister Böller konfrontiert. Danke dafür. Jetzt gilt es, Abschiebungen in Folterstaaten auf Bundesebene zu verhindern. Auch dabei zählen wir auf euch. Streitet mit uns dafür, vor und nach der Bundestagswahl, dass es keine Abschiebepartnerschaft mit dem Assad-Regime geben wird. Danke.